Franz, Franz. Uh, los, filmen. Franz. Ah. Der YouTube-Algorithmus, der will das. Wir müssen regelmäßig was hochladen, sonst sind wir irrelevant. Es ist warm genug da draußen. Es sind nicht mehr Leute draußen. Doch, doch, doch. Ist mal rausgeguckt? Das ist perfektes Wetter zum Filmen, Mann. voll. Oh. Los, Spaß. Uh. Uh, Spaß. Meinst du echt, dass das eine gute Idee ist? Alter, Franz, wir müssen produzieren. Der fucking Algorithmus knechtet uns, die Leute bezahlen Geld, die wollen Kontext sehen. Also Robin, ja? bei dem Wetter ist glaube ich kein Schwein auf der Straße. Alter, Franz, das ist total limited thinking, was du machst. Du musst einfach mal hingehen, machen und dann werden wir uns sehen. Das wird geil. Achtung! Leute, Leute, ich pränke euch jetzt! Robin, ich hab dir doch gesagt, dass hier niemand draußen rumläuft. ne, irgendwann es langsam reichen, reichen. Du kannst nicht mal einfach einmal sagen, ja komm. Irgendwann wollen wir gleich wieder und zeig dir, dass es einfach mal warm genug ist. was ist Ist es warm genug? Ja, es ist sehr warm. Das wird es hier beweisen. Weißt du, Sommer, der beginnt mit der richtigen Einstellung. Ich weiß halt, ich werde da mal richtig Bock auf Sport. Also Robin, das ist jetzt schon ein bisschen retarded, oder? Das ist überhaupt nicht retarded, Mann. Du musst mich halt nichts beweisen. Wir wissen halt beide, dass es hat arschkalt ist. Das hat nichts mit weißen zu tun. Es ist einfach schönes Wetter und ich möchte das genießen. Die Leute wollen Videos, also gebe ich denen Videos. Ich spüre meinen Mittelfinger nicht mehr. Und der Zoom geht leider auch nicht. Was, ey, immer nur am Beschweren. Wie in Miami hier, schön weißer Strand. Geil. Ja. So, von wegen, ist nicht warm genug. Ist nicht warm genug. Die Leute wollen Content, die Leute kriegen Content. Das ist halt übelst geil. Robin schneit in Miami auch. Das ist einer von diesen Landstürmen, ja. Achtung, Achtung, hier, ich pränke, ich tränke. <lacht> Achtung Leute, hier passiert jetzt ein Prank! Content! Weißt du, was ich vergessen habe? Nee. Ist so dumm, Alter. Ich krieg Sonnenbrand. Ich habe so helle Haut. Mann. Robin, ich habe Schnee auf der Linse. Nee, Franz, es geht jetzt mal nicht um dich, okay? Wenn ich hier Sonnenbrand kriege, das ist es einfach nicht wert. Wir gehen jetzt in die Stadt filmen. Jetzt wird geprankt. Alter, meine Hand ist wirklich eingefroren. So. siehst du jetzt schon, ne? Weißt du, was das bedeutet? Das ist jetzt reserviert. Das ist jetzt Nicht, dass du jetzt hier irgendwie Spirenzen machst. Entschuldigung, könnten Sie mir einmal hier so den Rücken einbringen? Mhm. Könnten Sie mir sagen, wo es zum Strand geht? Alles das gut bei Ihnen? Ja, ja. Da gibt es keinen Strand. Kein Strand? Nein, keinen Strand? Nein, da gibt es keinen Strand. Nicht künstlicher irgendwie an der Ilm lang oder so. Wir müssen seine Ilm gehen, ja. Da haben sie Wasser. Jede Richtung. Okay. Korrekt. Dankeschön. Ja, aber du siehst jetzt auch mein Handtuch, ja ne? Dann also müsstest du jetzt wahrscheinlich eine andere Bank suchen, denke ich mal. Dann müssen da aber aufpassen, vorne wo der Sand anfängt, da ist es ganz schwer mit schieben. Ja. Soll ich dich eincremen? Geh da gleich mal weg. Ihr habt das schon gesehen. Brauchst brauche euch da gar nicht hinsetzen. Hier ist schön mein Handtuch, ihr wisst was das heißt. Das ist reserviert, okay? Ja, okay. Also, guck da ist auch Bank. Ja, stimmt. Da sind auch welche. Ja, guck mal, ich habe jetzt hier reserviert. Könnt ihr könnt ihr mir vielleicht ein bisschen frische Luft zuwedeln oder so? Das wäre geil. Respektierst ja, das du das jetzt alles. nicht? Oder? Nee, ich war ja zuerst da. Nee, aber auch, ich habe mein Handtuch da hingelegt. das heißt doch reserviert. Ja. Sag mal... Aber das ist schon echt total dumm. Alter, Franz, lange oh. reicht hier geworden. Was soll ich dir denn noch zeigen, Mann? Das ist übelst geiles Wetter. Die will... Einstellung pisst mich an. Was willst du mir denn nur beweisen, Junge? Hey, Leute, kommt rein, planschen! Woo! Komm rein, Franz! Das ist richtig richtig geil! Woo! Franz! Woo! Planschen! Woo! Oh, ist das schön! Schnapp Schnappleier und Bikini und kommt mit rein! Das ist richtig retarded, Junge. Es brennt ein bisschen. Vielleicht ah, ah, ah, ist es doch nicht die beste Idee gewesen. Na, pass auf. Ich habe da so eine Website gefunden. Da kann man auch ganz schön was von zu Hause machen. Echt? Ja. Die Leute fragen mich immer, was ich denn eigentlich auf Twitch mache. Äh, kann kann mich mal kurz fragen, was ich auf Twitch mache. Ach so? Gut, dass du fragst. Und zwar... Es geht nicht. Meine Notfalltröte! Hilfe! Feuer! Das hier geht viral! Jeder will das sehen wie Stefan Ich habe jetzt quasi meinen Nippel in der Hand, aber Twitch sagt, ich darf den nicht zeigen. Huch! Dafür, dafür werden wir jetzt. Also, wir sind abgestürzt. Mach mal richtig Seid ihr eklig? 100 <lacht> Stück Kabel kommen da aus der Wand raus und wir kommen da mit unserem Möbel. Die das scheiße. ist doch scheiße, das ist doch Bullshit. Und das ist alles nur geklaut. Heyo, e das ist alles gar nicht weide. Heyo. Okay. Aber Qualität statt Quantität. Alter oh, Ob ich ein Salto in der Wohnung schaffe. <lacht> Also ich denke, die grundlegende Aussage von dem Video sollte klar sein. Also wenn jetzt mit Film ein bisschen dauert, wegen dem Wetter oder weil halt wenig Leute unterwegs sind, dann verzeiht uns. Ich gebe mir größte Mühe. Ansonsten danke bei allen Patreon auf jeden Fall, bei den Top-Donatoren wie immer. Wir sind dem Ziel jetzt richtig nah schon. Danke für alle Unterstützung und wir sehen uns auf Twitch. Bis zum nächsten Video. Bist du drin? Jetzt <Sie> what she said! <Sie>